Leute, wir müssen reden. Und zwar ganz dringend. Es ist nämlich wahnsinnig peinlich, was die Politik in diesem Land treibt. Und ich weiß, es gibt jede Menge politische Themen, über die wir streiten könnten, aber es gibt ein Thema, das absolut wichtig ist und grundlegend ist für alle anderen. Und was gerade so peinlich ist, das ist die Bildungspolitik in diesem Land. Jetzt werden manche von euch sagen, Bildung interessiert mich nicht so, aber Bildung ist das Fundament im Prinzip für alles, was danach folgt. Und heute zeige ich euch in diesem Video, dass der Politik Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene absolut scheißegal sind. Und dass das so ist, sieht man ja hervorragend an dem, was vor ein paar Wochen passiert ist. Unsere Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, hat nämlich eingeladen zu einem Bildungsgipfel bzw. zu einer Bildungskonferenz. Und an dem Punkt müssten eigentlich schon alle Alarmglocken läuten, denn es heißt doch immer wieder, Bildung ist Ländersache. Jetzt mischt sich da aber die Bundesministerin für Bildung und Forschung aus dem Bund eben ein und sagt, Mensch, wir müssen etwas tun, wir müssen uns zusammensetzen und was das Thema Bildung betrifft, etwas bewegen in diesem Land. Und man denkt sich dann vielleicht schon, ja, endlich mal jemand, der was bewegen möchte. Und wenn es nur ein bisschen was ist, ein bisschen was verändern. In einem System, und das habe ich bereits in einem anderen Video erklärt, in dem im Prinzip seit über 100 Jahren nichts Wesentliches passiert ist. Und da wir nun mal in Deutschland 16 Bundesländer haben, hat die Bundesministerin eben 16 Bildungsminister eingeladen. Und was ist passiert? Absolut peinlich. Es ist für dieses Land peinlich, es wäre für, auch für jedes andere Land peinlich, Zwei Minister bzw. eine Ministerin, ein Minister sind gekommen. Zwei Leute. Zwei Leute von 16 sind gekommen, weil die gesagt haben, hey, wenn die Bundesministerin da schon einlädt, dann sollten wir uns vielleicht zusammensetzen, dann sollten wir uns vielleicht mal anschauen, was beim Bereich Bildung in diesem Land vielleicht nicht richtig läuft. Und Leute, ihr wisst ja, wenn ihr meine Videos kennt, ich war ehemaliger Referendar Deutsch-Englisch fürs Gymnasium. Ich habe selbst unterrichtet und ich habe gerade deswegen aufgehört, weil ich gesehen habe, was das für ein System ist, was das für ein kaputtes System ist. Da möchte ich nicht 40 Jahre lang drin arbeiten. Und jetzt dachte ich mir, so ein Fünkchen Hoffnung kommt jetzt da auf und dann möchte tatsächlich jemand was bewegen. Und dann sagen vier, zehn Ministerpräsidenten im Prinzip hier und kommen wieder mit dem gleichen Spruch Bildung ist Ländersache. Ist doch mir scheißegal, was die Bundesministerin da will. Wir hören uns gar nicht erst an, was sie will. Nee, nee, wir machen, wir kochen alle unser eigenes Süppchen. Und genau diesen Bullshit, den kann ich im Prinzip seit Jahrzehnten nicht mehr hören. Ich habe selbst am eigenen Leib im Prinzip erlebt, was es bedeutet, wenn es heißt, Bildung ist Ländersache. Denn das bedeutet, es geht nichts voran, es verändert sich überhaupt nichts. Das ist das Grundproblem dieser Föderalismus, ist das Grundproblem eigentlich in der Bildung. Das sage nicht nur ich, das sagen 70% der Menschen da draußen, die befragt wurden, dass das eigentlich so nicht weitergehen kann. Und gerade die Corona-Zeit hat mir ja absolut recht gegeben, da aus diesem System auszusteigen, als ich gesehen gesehen habe, dass sie noch nicht mal innerhalb eines Landes, ne, Bildung ist ja Ländersache, nicht einmal innerhalb eines Landes konnten sie sich auf irgendwelche Corona-Maßnahmen einigen, dass zum Beispiel irgendwie ein Land Baden-Württemberg, Bayern, wer auch immer gesagt hätte, so und jetzt kümmern wir uns darum, dass in Schulen ab so und so vielen Schülerinnen und Schülern ähm, Luftfilter, Lüftungsanlagen installiert werden über die Sommerferien zum Beispiel oder irgendwas gemacht wird, irgendwas, wo, wo zumindest ein Land, ein Bundesland an einem Strang zieht. Selbst das haben sie nicht geschafft. Da kannst du von Schule zu Schule gehen und dann werden dir die einen erzählen, ja wir machen Türen und Fenster auf und der andere sagt, ja doch, wir haben uns den Hintern aufgerissen, damit wir hier doch irgendwelche Luftfilter haben. Jeder hat gemacht, wie er wollte und das will man anscheinend weiterhin so machen, weil das so gut geklappt hat. Machen wir einfach weiter. Bildung ist Ländersache. Und auch dieser Begriff Ländersache ist auch ein bisschen schwammig. Ne? Also das kann im Prinzip jeder machen, wie er will. Jede Schule, wie sie halt lustig ist. Ne? Und das sieht man ja auch bei allen anderen Themen. Digitalisierung beispielsweise habe ich ja bereits erwähnt. Mein Gott, da gibt es Schulen, gut, da haben zum Beispiel die Oberstufen immerhin Laptops oder Tablets oder so. Und dann gibt es Schulen, die haben ja noch nicht mal WLAN. Und dann bin ich im Prinzip schon bei einem der Kernthemen, Digitalisierung, das ist ein wichtiger Punkt, ich habe euch schon mal erzählt in meinen Videos, Digitalisierung war bei mir, in den 70ern, 80ern hat das für mich stattgefunden, ja? da war ich, äh, 70er war ich ja noch gar nicht auf der Welt, aber wenn ich dann so zurückdenke und in die Geschichtsbücher hineinschaue, würde ich sagen 70er, 80er, 80er, da kamen die ersten Heimcomputer auch auf ähm, und 90er, da ging natürlich das Internet los, also spätestens da hätte man dann wirklich sagen können, okay, das Ganze muss auch einen Weg in die Schulen finden. Und wir sitzen jetzt hier im Jahr 2023. Wir sitzen hier in einem Jahr und in einem Jahrzehnt, in dem uns jetzt intelligente Maschinen im Prinzip schon... Ähm, jede Frage beantworten können. Das ist wie früher, wenn ich ähm, Star Trek geguckt habe, das nächste Jahrhundert, dann dachte ich mir, wow, da wird mit dem Computer gesprochen, der kann alles beantworten und so weiter. Das haben wir schon. Das ist alles schon da. Aber in den Schulen ist das nicht angekommen. Digitalisierung in den Schulen ist im Prinzip immer noch, ja, Tod, kein Thema wirklich. Ich habe letztens wieder mit einem ähm, Lehrerkollegen gesprochen, der dran geblieben ist tatsächlich und Lehrer ist. Und der hat mir auch erklärt, er arbeitet in einer Schule mit mehreren tausend Schülerinnen und Schülern. Da gibt es einen einzigen Lehrer. Oh Wunder, ein Informatiklehrer, der hat ein paar Stunden weniger zu unterrichten, darf sich dann aber im Prinzip um das ganze Netzwerk an dieser riesigen Schule kümmern und ist dann im Prinzip für alles zuständig. Warum haben wir nicht in solchen größeren Schulen einfach eine IT-Abteilung, wo Menschen angestellt sind, ITler, die das Ganze professionell können? Ja, also man sieht, es gibt unglaublich viel Redebedarf, es gibt unglaublich viel Aktionsbedarf bei diesen Themen. Und ich sage euch auch gleich, warum das so wichtig ist, warum das so grundlegend ist, wie ich das bereits erwähnt habe und warum das im Prinzip ähm, ja alles beeinflusst, was danach kommt. Denn die Bildung ist ja das Fundament für alles. Übrigens, ganz wichtiger Punkt, auch für die Wirtschaft. Das sollten wir uns jetzt mal kurz merken. Bevor ich aber gleich noch zum Wirtschaftsaspekt komme, möchte ich noch darüber sprechen, wie asozial das aktuelle Schulsystem in Deutschland eigentlich ist. Ihr kennt das von der PISA-Studie, ihr kennt das von den zahlreichen OECD-Studien. In diesem Land ist es beispielsweise unglaublich schwer, durch Bildung sozial aufzusteigen. Also, wer zu den sozial Schwachen gehört, ja, also zu den ärmeren Menschen bzw. Menschen mit wenig Bildungshintergrund, der hat es in Deutschland unglaublich schwer aufzusteigen. Einmal auch durch diese Dreifaltigkeit, nenne ich das jetzt mal, ähm, Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Ich weiß, es wird immer weiter aufgeweicht, aber das ist immer noch ein Riesenproblem. Ja, da werden dann natürlich... Ähm, Junge Leute, vor allem mit Migrationshintergrund bzw. Ausländer, dann in die Grundschule gesteckt und müssten dann in der vierten Klasse sich schon entscheiden, ob sie aufs Gymnasium gehen oder wohin auch immer. Und dann fallen dann natürlich viele, ich sage jetzt mal, durch und bleiben auch auf der Hauptschule, weil dieses System einfach beschissen ist. Anders kann man es nicht sagen, weil man den Menschen gar keine Chance gibt. Und das ist in vielen anderen Ländern, die besser abschneiden, in zahlreichen Studien, natürlich anders. Da gehen die Leute ähm, viel länger zusammen zur Schule, also zumindest eine Zeit lang länger zusammen zur Schule, bis zur 8. und 9. Klasse und teilen sich danach auf. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was wir dringend, dringend ändern müssen und wo sich, wie gesagt, schon seit über 100 Jahren nicht viel getan hat. Außerdem haben wir noch das Riesenproblem der Lehrmethoden und der Lerninhalte. Also die Lehrmethoden, wenn Digitalisierung kein Thema ist, hinken natürlich der Außenwelt da draußen hinterher. Das ist klar. Das ist aber auch im Studium genauso. Ging mir in meinem Studium ebenfalls so. Ich habe Digitalisierung war da überhaupt kein Thema. Also niemand hat mir im Studium irgendwas beigebracht. Später im Referendariat gab es einen kurzen Kurs, wie man irgendwie ja, Word öffnet und da ein bisschen was rumtippt. Das war absolut peinlich. Das war absolut lächerlich. Ja, aber wir müssen auch über diese Dinge äh, sprechen. Und auch diese Dinge müssten sich eigentlich langsam mal verändern. Wie gesagt, im Jahr 2023... In einem Jahr, in dem ich ein Computerprogramm sagen kann, schreibt mir meine Hausarbeit, wenn ich möchte. Und das macht das dann auch. Und dann sollten wir auch noch an die Lerninhalte an sich denken was da draußen alles passiert, was da draußen alles Thema ist, was in den Schulen gar kein Thema ist. Gerade zum Beispiel am Gymnasium, das ist ja die Schulart, Schulform, die am wenigsten reformiert wurde in den letzten 100 Jahren. Ja? Da, da lernst du halt immer noch Schiller und Goethe und den ganzen Stuss, den du nie wieder im Leben brauchst. Dann wirst du in Mathe beispielsweise mit Integralen gequält und anderen Geschichten, die du nie wieder brauchst. Es sei denn natürlich, du hast ein Fable dafür und findest das spannend, findest das toll und willst das später noch weiterverfolgen oder entsprechend studieren. Aber diese Möglichkeit wird dir ja oft nicht gegeben in diesem System. In diesem System kriegst du nicht die Möglichkeit, deine Talente zu entdecken, deine Talente zu entfalten und dich tatsächlich darauf zu fokussieren, was du kannst, es ist verrückt, es ist meistens einfach kein Konzept für solche Dinge da. Dabei wäre ja wirklich so ein Fach wie Medienerziehung oder Medienkompetenz ja wirklich sinnvoll. Oder auch beispielsweise sowas wie Ernährungswissenschaft, ähm, äh, aber natürlich auf einem äh, entsprechend kindlichen oder jugendlichen Niveau, dass die Leute auch mal was über Ernährung lernen, über ihren Körper was lernen und andere Dinge, die einfach wirklich wichtig sind für das Leben da draußen. Und ja, das sage ich im Prinzip als Deutsch- und Englischlehrer. Wir brauchen kein Schiller und Goethe. Wir müssen die Leute nicht damit foltern, wenn sie darauf keine Lust haben. Haben. Natürlich geht mir voll einer ab, wenn ich sowas lese, wenn ich Kafka lese, total genial, total geil für mich, weil ich mich dafür begeistern kann. Dafür muss sich aber ein Teenager nicht begeistern können, wenn er zum Beispiel in Mathe oder Informatik oder sonst wo gut ist, dann soll er sich verdammt nochmal darum kümmern und soll spätestens dann auf einer weiterführenden Schule, auf einem Gymnasium beispielsweise, sich tatsächlich das aussuchen, was er kann, was sie kann und dann das Ganze verfolgen. Und dann bin ich auch bereit, als Deutsch- und Englischlehrer ähm, hier Shakespeare runterzurattern. Oder wie gesagt, Goethe, Schiller, E.T. Hoffmann, total genial. Ähm, also da gibt es so viele tolle Sachen, wenn man sich eben dafür begeistern kann. Und jetzt sind wir schon mittendrin in der Problematik. Dieses, wofür begeistern, wofür nicht begeistern? Ja, was kann ich eigentlich, was kann ich nicht? H Habe ich in der Schule jemals die Möglichkeit gehabt, zu entdecken, was ich kann und was ich nicht kann? Und das bezweifle ich. Ich sage Nein. Dieses Schulsystem ähm, klopft im Prinzip alle gleich, ich möchte nicht das Wort macht alle gleich benutzen, aber es klopft irgendwie alle gleich und ich habe nichts dagegen, dass wir alle ein bestimmtes Basiswissen haben, das sollten wir haben, lesen, schreiben, rechnen, bis zur Naturwissenschaft, Bio und so weiter, sollten wir alle haben, gar kein Thema, aber ich muss jetzt nicht Wilhelm Meisters Lehrjahre äh, gelesen haben als Basis, das ist einfach nicht... Nicht notwendig. Ich muss auch nicht Macbeth gelesen haben als Basis. Und natürlich wird dann oft den Menschen erzählt, ähm, wenn du später mal was werden willst, vor allem auch, wenn du was gut verdienen willst, dann solltest du schauen, dass du aufs Gymnasium kommst. Dann solltest du schauen, dass du Abitur machst. Dann solltest du schauen, dass du studierst. Und nur wenn du studiert hast, dann hast du Chancen und dann bist du was. Ja? Du willst natürlich keine Ausbildung machen, weil das alles so unsicher ist. und ach Und das Geld stimmt dann auch nicht und so weiter. Das sind so die Lügen, die man sich in den letzten Jahrzehnten so zusammengesponnen hat, die einfach ja lügen sind, das ist absoluter Bullshit, aber wir glauben das, ja, und die Politik tut auch nichts dagegen. Die Politik interessiert sich da einen Scheißdreck für junge Menschen, ja? Und dann wird das entsprechend gelebt. Und das zeigen auch die Zahlen, das sind Fakten. Das ist nicht nur meine Meinung, das kann man sich gerne anschauen, und man kann sich anschauen, wie in den letzten Jahrzehnten einfach die Abiturienten bzw. die Rate der Studierenden einfach gestiegen und gestiegen und gestiegen ist, immer mehr Menschen studieren und immer weniger Azubis gibt es. Und das ist Offensichtlich problematisch, das hat zumindest die Wirtschaft heute schon erkannt. Denn in meinem letzten Video habt ihr ja gesehen, Fachkräfte, Fachkräfte, Fachkräfte, ein absolutes Thema. Wo sind sie? Vor allem beispielsweise Handwerker. Wo sind sie? Wir haben keine. Wie kann das sein? Und das ist eben so einfach, wenn sich die Politik einfach nur die Zahlen anschauen würde, die da sind. Also es ist ja absolut simpel. Ne? Es gibt einfach Zahlen, die belegen und beweisen, was passiert, dass die Leute mehr studieren weniger sich ausbilden lassen, weniger Ausbildungsberufe erlernen und da könnte man ja was dagegen tun. Ja? Das, das heißt nicht, dass man die Leute zwingen muss, irgendwas zu nehmen, aber man könnte ja raus aus diesem ähm, gedanklich falschen Konstrukt, dass äh, einem da sagt, ja, du musst unbedingt studieren, du musst unbedingt Abitur machen. Ja? Man kann ja ähm, Kampagnen fahren und den Leuten zeigen, äh, das ist Blödsinn, wir brauchen hier Handwerker, wir brauchen hier die und die Leute und die werden teilweise auch noch verdammt gut bezahlt und das große Problem ist ja, und das habe ich ja kurz schon erwähnt, woher sollen denn die Leute wissen, dass sie handwerklich begabt sind? Wenn sie zum Beispiel aufs Gymnasium gehen, ich war natürlich ab der fünften Klasse im Gymnasium, habe ich jemals was Handwerkliches gemacht in den sieben, ähm, acht Jahren, die ich da in der, im Gymnasium war? Natürlich nicht, ja? da ist nie jemand an mich rangetreten und hat gesagt, willst du das mal ausprobieren, ja? außer im Physikunterricht ein bisschen was hier rumfummeln und da rumfummeln. Aber hat man überhaupt die Möglichkeit, in diesem Bildungssystem ähm, unterschiedliche Berufe richtig kennenzulernen? Und ich meine nicht nur das blöde Bogi, wo du äh, als Teenie irgendwie, ähm, Berufsorientierung am Gymnasium, wo du dann für eine Woche irgendwo reingesteckt wirst, wo du eh nicht hin willst, wo du dann kostenloses Praktikum machst und dann schon das Gefühl hast, was soll die Scheiße, ich mache hier eine, eine Woche lang oder zwei Wochen lang irgendwas und krieg noch nicht mal was dafür. Ja, also das ist, das ist nicht... Ähm, sinnstiftend, das ist nicht irgendwas, was mir sagt, oh, jetzt habe ich was Tolles gemacht und das möchte ich in Zukunft auch machen. Vielleicht hat der eine oder andere da einen tollen Job gefunden und hat das später dann verfolgt. Aber wir kommen gleich zu den Zahlen, was die Leute tatsächlich machen. Ja, also dieses System gibt mir nicht die Möglichkeit, in den 8, 10, 12, 13 Jahren Schule zu entdecken, was ich tatsächlich kann. Das kann dieses System nicht leisten, weil es sich, wie gesagt, seit über 100 Jahren nicht verändert hat. Ich fände es aber super, wenn das System das leisten würde, weil dann würden natürlich nicht so viele Menschen sagen, so viele junge Menschen sagen, ich muss unbedingt studieren. Denn das ist ja das Problem. Wenn sie nicht wissen, was sie können, was ihre Talente sind, ja, dann werden sie halt das machen und darauf hören, was die anderen so sagen. Und genau hier möchte ich euch mit Zahlen konfrontieren, die euch umhauen werden, vor allem, wenn ihr sie richtig interpretiert. Und das können wir jetzt gerne mal zusammen machen. Ich zeige euch meine Interpretation, ihr könnt mir auch gerne eine andere geben. Was machen denn die jungen Menschen nach 12, 13 Jahren lang Schule, wenn sie denn dann studieren gehen? Was studieren sie denn dann? Jetzt könnte man natürlich meinen, na gut, hätten sie ihre Talente entdeckt, wäre das Ganze wahrscheinlich sehr breit gefächert. ja, Und es gäbe vielleicht ein, zwei Studiengänge, die vielleicht ja, ein bisschen hervorstechen, ähm, aber es wäre wohl insgesamt gleich verteilt, könnte man jetzt meinen. Wäre wahrscheinlich so in einem optimalen, in einem System, in dem junge Menschen ihre Talente entdecken. Die Zahlen gleich werden euch aber zeigen, dass genau das, was ich gerade die ganze Zeit erklärt habe, dass die jungen Menschen überhaupt nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, vor allem beruflich, das zeigen diese Zahlen. Schaut sie euch an. Fast eine Viertelmillion junger Menschen da draußen studiert BWL, Betriebswirtschaftslehre. Und nur rund halb so viele studieren das zweitbeliebteste Fach Informatik. Und allein an diesen Zahlen, und wenn man dann noch weiter runtergeht, allein an diesen Zahlen sieht man, dass die Bildung in diesem Land komplett aus dem Ruder gelaufen ist dass das hier überhaupt nichts zusammenpasst, während die Wirtschaft nach Fachkräften schreit, nach Handwerkern und so weiter, haben wir eine Bildungsstruktur, die zeigt, dass die jungen Menschen überhaupt nicht wissen, was sie mit ihrem beruflichen Leben anfangen sollen. So interpretiere ich zumindest die Zahlen. Und ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr aufs Gymnasium gegangen seid. Wie viele von euren Schulkameraden, und Schulkameraden haben gesagt, ja, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich machen soll mit dem Abitur. Ich brauche irgendwie einen Beruf, irgendwas, wo ich dann später Geld verdiene, damit ich mir das ganze teure Zeug leisten kann, wie zum Beispiel Miete. Also studiere ich BWL. Das machen ja irgendwie sowieso alle, die nicht wissen, was sie wollen oder auch können, leider. Also mache ich halt BWL. Und genau das zeigen diese Zahlen. Niemand da draußen in Deutschland, weltweit, keine Politik, keine Wirtschaft, hat jemals geschrien, Hilfe, wir brauchen noch mehr BWLer, wir haben viel zu wenig BWLer. Oh mein Gott, wir brauchen unbedingt BWLer, die hier äh, verletzte Menschen ähm, irgendwie wieder zusammenflicken oder die sich um unsere Kinder kümmern, die sich um unsere alten äh, Menschen kümmern. Ähm, nein, ist nicht passiert, ist nie passiert. Niemand braucht diese ganzen BWLer da draußen. Diese Zahlen zeigen einfach nur, dass junge Menschen absolut keine Ahnung haben, was sie beruflich anfangen sollen. Und natürlich, das ist dieses System, das ist dieses kaputte kapitalistische System, das einfach laufen gelassen wird, wo einfach nichts reguliert wird im Prinzip oder so gut wie nichts und dann soll man halt mal machen. Und natürlich sagt sich dann das junge Gehirn, ich, ich habe keine Ahnung, ich habe gerade im Gymnasium nicht gelernt, was meine Talente sind, was ich machen soll später, also studiere ich halt BWL. Da habe ich dann ein riesiges, breites äh, Portfolio an Jobs, das die ich später machen kann und genau das sind die Bullshit-Jobs. Von denen ich in meinen Videos immer wieder spreche. Ja, da hockst du dich halt nach 13 Jahren Schule und 5, 6, wie viel, oder 3, 4, 5, 6 Jahren Studium, hockst du dich dann in irgendeinem Büro, schaukelst dir die Eier im Marketing und verdienst halt dein Geld, damit du dir irgendwie die Miete leisten kannst. Und so sieht dann dein Arbeitsleben aus, die nächsten 30, 40 Jahre oder wie lange auch immer. Absolut traurig. Und diese Zahlen, diese Zahlen müssten doch die Politik aufhorchen und aufschrecken und erschrecken lassen. Diese Zahlen kann man nicht anders interpretieren. Keiner kann mir erzählen, dass junge Menschen da draußen sich sagen, Mensch, als ich zehn Jahre alt war, ich wollte unbedingt BWLer werden. Ich konnte mir nichts Besseres vorstellen und dann habe ich das verfolgt. Bullshit. Es geht nur um das eine in diesem verdammten System. Geld, Geld, Geld. Und das Blöde ist ja dabei, dass die BDLer an sich ja noch gar nicht diejenigen sind, die dann am, am Schluss im Schnitt am besten verdienen. Ne? Das ist vielleicht so der Gedanke, den man hat. Aber wenn du Medizin studierst, verdienst du im Schnitt besser. Wenn du Jura studierst, verdienst du im Schnitt besser. Du kannst auch Ausbildung machen im Finanzwesen. Da wirst du später besser verdienen als irgendein BWLer, der irgendwo im Marketing hockt oder irgendwo irgendeinen Bürojob annimmt, weil er sonst nichts anderes findet, weil er im Prinzip ja auch nichts anderes kann, weil er im Prinzip ja nichts gelernt hat, was ihm irgendwie weiterhilft in diesen Jobs, die da draußen vielleicht etwas qualifiziertere Menschen benötigen. Und wie viele BWLer habe ich schon kennengelernt, auch in meiner Studienzeit, die dann halt... Ja, nach dem Studium in den Job gegangen sind und gesagt haben, ja gut, hier fange ich im Prinzip von vorne an und lerne dann halt hier on the job, so wie es heißt. Ja, Also das, was ich im Studium gelernt habe, kann ich ja kaum gebrauchen hier. Und nein, wir brauchen auch nicht 250.000 ähm, Startups und junge Unternehmer oder irgend so ein Bullshit. Und dann haben wir da draußen, wie ich es im letzten Video schon gesagt habe, Millionen Bullshit-Jobs, Millionen Menschen sitzen in diesen Bullshit-Jobs und malen dann irgendwelche Bildchen für irgendwelche beschissenen Produkte, die es schon tausendfach da draußen gibt. Oder erzählen dann einem in die Kamera hinein, äh, ja, äh, äh, Wasser trinken fällt mir ja so schwer und deswegen brauche ich dieses beschissene neue Produkt, diesen Brühwürfel, den ich da reinwerfe ins Wasser, damit ich dann endlich wieder Wasser trinken kann, weil das Schlimmste auf dieser Welt ist ja Wasser trinken. Das ist so hart und deswegen brauche ich unbedingt dieses Produkt. Leute, was für ein Bullshit. Wir machen die Welt kaputt mit diesen unnötigen Produkten, mit diesem ganzen Rotz da draußen. Und dann wundern wir uns, dann wundert sich die Wirtschaft. Hm, warum haben wir keine Fachkräfte in dem und dem und dem Bereich? Na klar, wenn keine Weichen gestellt werden dafür, wenn das System nicht, das Bildungssystem nicht die Weichen dafür stellt, wenn die Politik sich nicht darum kümmert und einfach nur sagt, Jo mai, das haben wir halt schon 100 Jahre so gemacht. Ne? Äh, was soll sich denn dann ändern? Ja, da, da passiert nichts in diesem System und deswegen bin ich da raus. Ja, und ich bin einer der Lehrer, die da draußen fehlen, verdammte Scheiße. Aber ich mache den Bullshit nicht mehr, weil genau das da draußen läuft, was ich euch gerade beschrieben habe. Die Welt braucht nicht mehr Marketingmanager. Wir brauchen Lehrerinnen, Lehrer, wir brauchen Ärztinnen, Ärzte, wir brauchen äh, Pflegekräfte, wir brauchen so viele Handwerkerinnen, Handwerker und, und, und. Und dafür muss jemand was tun. Und dann kann man sich nicht hinstellen am Ende und sagen, ja, das ist dann Ländersache. Und zum Schluss kann ich nur sagen: Diese Bildungskonferenz, dieser Bildungsgipfel, diese Einladung war nett gemeint. Ja? Aber ihr seht ja, wenn die alten Säcke da draußen einfach keinen Bock haben, diese Anladung einzunehmen, weil sie ja sowieso über den Dingen stehen und sowieso alles besser wissen und alles besser können und alles besser machen. Was soll sich denn dann ändern? Dann wird nichts passieren. Und dann heulen sie, genau die gleichen Leute heulen dann auf der einen Seite rum. Uh, uns fehlt dies und das und jenes und sie tun nichts dagegen. Sie könnten etwas dagegen tun, sie tun nichts dagegen. In diesem Land scheißt die Politik auf Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Diese Menschen können ja sowieso erstmal noch gar nicht wählen, Uninteressant, gerade für die alten Parteien. Zweitens kann man ja mit denen keine Maskendeals oder ähnliches abschließen. An denen gibt es auch nichts zu verdienen. Also ist uns egal. Und solange sich an dieser Einstellung nichts ändert, solange in den Ministerien und Präsidien da draußen, ich habe es ja selbst gesehen, einfach nur irgendwie alte Damen und alte Männer sitzen, die Aktenordner von A nach B tragen, die dann jungen Menschen erklären, wie sie Aktenordner von A nach B tragen, solange wird da draußen überhaupt nichts passieren. Und das Ganze wird sich weiter aufstauen. Die Menschen werden nicht vernünftig gebildet, nicht vernünftig ausgebildet. Wir werden immer mehr Bullshit-Jobs haben. Die Menschen werden also irgendeinen Bullshit-Job annehmen, um Geld zu verdienen. Hauptsache, es reicht für Miete, Essen und so weiter. Meine Talente sind mir egal, dann arbeite ich halt 40 Jahre lang irgendwas. Hauptsache, ich kann davon leben. Dass das nicht funktioniert, sehen wir jeden Tag aufs Neue. Ich bin gespannt, wann irgendjemand irgendwas dagegen tut. So, und jetzt bin ich natürlich wie immer gespannt auf eure Meinung. Was sagt ihr zu diesem Bildungsgipfel, zu dieser Phase eines Bildungsgipfels? Was sagt ihr zum Thema Bildung allgemein? Wie habt ihr das vielleicht in der Schulzeit, in der Studienzeit, in der Ausbildungszeit erlebt? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bleibt vernünftig.